Wen habe ich denn gekillt? MC Gamer? Upsala. Wir sind mitten in der Warzone Kill Challenge. Oh mein Gott, ich habe mich gerade vor meinen eigenen Schatten erschreckt. Wir müssen noch ein paar Leute finden. Da ist einer. Hallo. Mein Gott, der macht so wahrscheinlich richtig schaden. Der hat eine Potion drin. Okay, jetzt komme ich rauf. Jetzt komme ich rauf, Boy. Lego. Oh yes. Baby! Hä, warum konnte ich nichts einsammeln? Ich hab ihn doch gekillt. Weil es ein Assist war von jemandem. Hä? Wie merkwürdig. Gib mir die Sachen. Gib mir. Komm. Wen hab ich denn gekillt? MC Gamer? Upsala. Sorry Bro. Ja, er hat mich zuerst angegriffen. Oder? Jump Boost. Achso, eine Jump Potion. Okay. Ich habe noch 14 Sekunden Stärke. Ah oh, shit. So habe ich eigentlich keinen Bock zu kämpfen. Blindness drin. Und den neuen Stärke trank holen. Okay, wir haben schon zwei Punkte. Sorry, ich muss jetzt auch Leute töten, die kein gutes Equip haben. Ich bin glaube ich Dritter. Komm jetzt, komm, Lego, komm. Blanco Mio. Fünf Sekunden. Junge, der rennt ja! Um sein Leben. Wie der rennt. Ist ja lächerlich. Ach. Ist doch nicht mehr lustig. Ach, Hydra. Ne, mit dem habe ich wahrscheinlich Team. Oh, Mr. Turtle. Mr. Turtle Beast. Er hat einen OP-Apfel drin. Haut er sich einen Trank rein? Ne. Doch, Herz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel Schaden. Ho. Holla, der Weitfee. Haut er sich erstmal eine Mortal Potion rein für mich, oder wie? Very interesting, my friend. Oh, hat der was drin? Come, boy. Ja, der hat was drin. Der hat was drin. Aber sowas von hat der was drin, der Kleine. Jo. Jo. Der toggelt ja sowas von. <lacht> ist das lustig, Mann. Junge, ich verstehe es nicht, weil er wird doch eh gebannt. Oder holt man extra einen Account und äh, hackt dann hier. Oh ja, yeah, meiner. Komm her. Oh, hinter mir. Oh mein Gott, was ist bei dem falsch? Haut mich mit der Hand runter. Okay, Blaze, hey, hey, Bro. Sorry, diesmal muss ich dich killen, weil es ist eine kill -Gen. Ähm, so. Er dachte wahrscheinlich, wir sind so Bros, so Bros forever. Sind wir ja auch eigentlich, weißt du? Wir haben zu wenige Kills. Hey, Kuchen, komm her jetzt. Ich will dich töten. Kuchen. Kuchen. Komm her. Hey, Kuchen hinter dir. Kuchen. Kuchen. Komm Komm, Kuchen! Komm! <lacht> Ach, Kuchilein, Mann! Kuchen, komm! Lecker, lecker, leckerli! Danke! Wir haben vier Punkte. Dann Kuchenlein. Erstmal ein Kuchen gesnackt. Der Kuchen, der hat uns... Okay, ein Sehr gut. Ich würde Mr. Turtle schon gerne wegflanken, aber der muss sich in eine Orte rein und dann bin ich gleich äh, Katzenfutter. Da ist einer. Oh, da sind zwei. Potion und Abstauben. Das ist mein Motto. Das ist mein Motto. Aber ich nehme erstmal den in Unsichtbarkeitspotion. Äh, ja, wo geht's hier wieder hoch, Leute? Ich will hier hoch. Ich will rasieren. Ich habe eine Potion drin. <lacht> oh, nee. Seid ihr Jungs? Hier Jungs, ne? Ja. Jungs, ich will doch nur rumspielen. Ich renne jetzt einfach nur im Spawn, ey, wie schnell ich auch bin. Wie lang gehen die Effekte noch? Eine Minute? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Er haut sich neue Potions rein. Und eine Gapel. Junge! <lacht> er übertreibt, ich würde gern wissen, wer das ist. Er, er, er wird mich so safe töten, weil ich ihn vorhin getötet habe. <lacht> MC Gamer. Komm. Nice, danke. Ein Free Kill für mich. Wir haben 5 Punkte. Wir müssen einfach nur auf der besten Liste bleiben. Ich hoffe, es ist eine Turne. Ich hoffe, es geht um eine Turne. Das wäre so schön. Oh komm, komm, komm. Das ist ein Free Kill. Das ist ein Free. Free to kill. Ist der hier, kommt er wieder hoch? Jo. Jo, er ist unten gelandet. Perfekt. Kann man ihn nämlich richtig absnaggeln. Oh, jetzt ist er noch weiter unten. Das war dein Fehler. Schnuppi. Wenn er sich dahin pört, dann raste ich komplett aus. Und meiner. Ah, ist ein langweiliges Schwert. Okay, spawn. Wir gehen erstmal nach Hause kurz. Und eine neue Potion, weil die Leute draußen. Müsst ihr wissen, rennen immer mit Stärkepots und so. Junge, ich habe jetzt echt keinen bekommen. Doch, ich habe einen random Morty chart bekommen. Leute, ich feier es. <lacht> Leute, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Dann weiß ich ja auch nicht. Aber ihr wisst schon, dass ich einfach... Wie viele Punkte brauche ich noch? Ich brauchte einfach nur noch ein paar Punkte, dann hätte ich eine Törne gekriegt. Nein, ich war zweiter Platz, Leute. Ich war zweiter Platz, ich hätte noch ein paar Kids gebraucht. Eternal, ich hoffe, Wolle kriegst du, du kleiner Pleb. Ich kann den Typen ja gar nicht leihen. Wenn der Wolle kriegt, dann äh, drehe ich mich um Kreis und feier mich. Okay, wir sagen, wenn der jetzt Wolle kriegt, verlose ich den Chart. Okay, schade. Ja, würde ich sagen, ihr habt den leider nicht. So, auf 12. Wir machen es wieder auf 14, wie wir es davor gemacht haben, immer. Wir haben es jedes Mal anlockt. Wir werden jetzt auch bei 14 anlocken. Good luck. Zack. <lacht> Komm, 14% und ich krieg ihn. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte, weiter, weiter. weiter. Ja, Mann. Ja, Mann. Ladies and Gentlemen. Yeah, bei 14% schon wieder geanlockt. Ich könnte mich im, im Kreis drehen und feiern, ey. Ich lach mich einfach nur noch kaputt. Ich kann nicht mehr. Ein <lacht> Challenge Pass. Perfekt. Ich würde sagen, das war echt ein erfolgreiches Ding da. bei der Kill Challenge. Wir sind zwar nur Zweiter geworden, wären wir Erster geworden. Ey, ich sag euch Leute. Ich hätte mich gefreut wie ein Keks. Okay. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Tschüss.